Bei uns ist der laute Ton Gang und Geber. Oh shit. Er ist schwächlich. Wenn es im Frühjahr noch am Leben ist, so soll es die Isenart heißen. Was sie heißen. Gebt mir einen Fick im All und ich werde einen heben. Hat Achimedes gesagt. gesagt. Hey, Stark dich hier, Mädchen, verdammt nochmal! Nein, ja, Pass auf! Ich bin ein unfreier Mann. Bevor ich einen anderen heirate, heirate ich einen anderen. Wir gehen erst wieder, wenn der Amt es läuft. Scheiße. Mehr und transparent. Das Feld ist Wir sind da! Ah! Wir haben eine Art von Muscheln. Der Täter hat sich nicht an seinen Opfern vergangen und er hat beiden Herz geraubt. Was ist das Motiv? Warum diese Morde? Ihre Gespräche haben sich um die Sees gedreht. Je reiner der See ist, desto wertvoll. Euer Vater hat einen Arzt in die Seine getreten. Er war besessen. Besessen. Er wollte meine Mächle sehen. Use the force,